Hallo, ich bin Lisa von Die und heute soll es darum gehen, welche Werkzeuge und Nähutensilien ihr als Grundlage für das Nähen braucht. Ich habe jetzt die Utensilien so sortiert, dass wir vom Stoff bis hin zur Nähmaschine gehen. Als allererstes solltet ihr euren Stoff immer waschen. Damit verhindert ihr, dass euer Nähstück nach dem Fertigstellen und einem erneuten Waschen nicht mehr einlaufen kann. Und das mitunter wichtigste Utensil eines Nähers ist das Bügeleisen. Das hier ist mein Bügeleisen. Und das ist sehr häufig bei mir in Gebrauch. Quasi jede Naht wird bei mir einmal gebügelt. Um die Schnittmuster auf den Stoff aufzubringen, kann man Schneiderkreide benutzen, die es in Stiftform gibt. Das im gelben Griffel ist normale Kreide. Das in dem grünen Griffel ist das, was man allgemein unter Schneiderkreide versteht. Sie hat eine wachsähnliche Struktur. Es gibt allerdings auch Schneiderkreiden in quadratischer Form, so wie man das noch früher aus Omas Nähkasten kennt. Zum Ausmessen von Nahtzugaben oder Säumen nutzt man unter anderem ein Maßband. Außerdem wird dieses hinterher viel gebraucht, wenn man sich Kleidung nähen möchte, um sich selbst auszumessen, aber auch um das Schnittmuster auszumessen. Damit das Schnittmuster nicht verrutschen kann, wird dieses mit Stecknadeln festgepinnt. Da solltet ihr euch hochwertige Stecknadeln besorgen. Das bedeutet, diese müssen sehr, sehr spitz sein und dürfen keine Widerhaken an der Spitze haben. Außerdem sollten sie relativ dünn sein, um auch feine Stoffe nicht kaputt zu machen. Auch beim Nähen werden Stecknadeln genutzt, um die Stofflagen zusammenzuhalten. Jeder Schneider sollte eine gute Schneiderschere haben. Mit dieser wird nur Stoff geschnitten und kein Papier. Sonst macht ihr eure Schere stumpf. Für eure Nähmaschine braucht ihr natürlich auch verschiedene Nadeln. Die Art der Nadel richtet sich immer nach dem Stoff, den ihr zusammennähen wollt. So wird zum Beispiel eine Universalnadel für Webstoffe verwendet eine Super-Stretch-Nadel für Jersey oder andere Wirkware genutzt. Neben eurer Nähmaschine braucht ihr natürlich auch die passenden Unterfadenspulen. Diese sollten im Original sein, sprich zu eurer Nähmaschine passen. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr Schäden an eurer Nähmaschine hervorrufen. Außerdem werden die Nähte auch nicht so schön, wenn ihr nicht die richtige Nähmaschinen-Unterfadenspule nutzt. Neben den Nähmaschinennadeln kann auch eine normale Handnadel wichtig werden, wie zum Beispiel beim Knopf annähen. Der Freund eines jeden Schneiders ist der Nahtrenner, und auch ich nutze diesen regelmäßig. Das war ein kurzer Überblick über die Grundausstattung eines Hobbynäers. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, was ihr gerne sehen möchtet in nächster Zeit. Bis bald, eure Lisa.